Yo, ich mache heute ein Video mal, nach längerer Zeit wieder, ähm, auf Wunsch von Sven Dix. Servus, grüß dich! Wir hatten mal letztens so eine kleine Reihe gemacht über WhatsApp und hat jeder so seinen Schrank mal gezeigt, beziehungsweise seinen Raum, wo das ganze Gerödel-Equipment für Outdoor drin ist und Buschkraft und so weiter. Und genau das mache ich heute auch. Wenn ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. sei gesagt ich habe ganz schön aufgeräumt und ausgemistet äh, vieles ist verschwunden was ich wirklich lange nicht mehr gebraucht habe und ja, also im prinzip ist es recht übersichtlich geworden und geht soweit ähm, ist nicht der schönste raum den ich hier habe dafür aber effektiv genug so erstmal ein kleiner überblick über die sachen wie ich das sortiert habe meine rucksäcke die ich öfters benutze die hängen einfach am regal selber und ja die anderen hier die stehen einfach da unten. Den zum Beispiel nehme ich ähm, hauptsächlich für Winterübernachtung also, oder längere Übernachtung, je nachdem. Da geht eine Menge rein. Und der leichte ist dann für Trekkingtouren gedacht. Also zwei, drei Tagestouren. Und da unten sind auch Tagesrucksäcke. Also für Tagestouren. Den größeren den nehme ich dann ganz gern, wenn ich ein bisschen mehr mitnehmen will. Und den ganz leichten, da wo ich sage, okay. Also da geht es rein ums Wandern. Dann ist der dabei. So, da kann man den auch mal äh, sehen. Das ist für ganz kleine Touren. Das ist von meinem Sohnemann, der hat 20 Liter. Und der ist super. Also das passt wirklich. Der hat so ein Ehrtragesystem, dass man auch nicht schwitzt. Und der passt eigentlich auch soweit ganz gut bei mir. Das geht schon. Der ist vom Decathlon. Der kostet nicht die Welt. Und für genauso Tagestouren ist der absolut ausreichend. Ja, ich habe ja auch ein bisschen mehr immer da, weil ich ja auch für die Kinder mitsammeln muss. Und deswegen ja, ist da eigentlich vieles doppelt und dreifach da. Da ist dann von meinem Kleinen das Zeugs noch, also von meinem größeren Sohn und das ist vom ganz Kleinen. So, hier unten ist dann mein ganzes Spiritus gelagert, also die hier die... Ähm, Trangier, Flasche zum Auffüllen und die kleine von Primus. Dann habe ich das ganze Spirituszeugs da, die Flaschen. So, dann fahren wir mal weiter rüber ins untere Fach. Hier wird es recht interessant. Da ist jetzt ziemlich viel von meinem Übernachtungszeugs drin. So, also oben drauf habe ich das Katoma. Davon habe ich zwei, wie man sieht, weil normalerweise, wenn wir ein Boden-Setup haben, da schlafen meine Jungs dann drin damit die da ihre Ruhe haben für den ganzen äh, Mücken- und Käfergesumsel. Mein Biwak-Sack, mein Geliebter für den Winter. Der ist jetzt nicht mehr dran bis zum Herbstwinter Da ist ein Tarnnetz drin, verstaut. Die Exped ul Isomatte Dann <lacht> die Daunenjacke vom Decathlon habe ich da drin. Die ist jetzt gerade nicht im Einsatz mehr gewesen, weil ich die Wolfhound von Helikontex verwende. Der Pumpsack. Für die Isomatte. Ein kleines Pillow, also Kissen. Ja, die alte Elefantenhaut, die habe ich immer noch da. Die habe ich gar nicht ausgesondert, weil die nehme ich ab und zu tatsächlich noch mit. Die ist einfach so geil. Ich liebe das Ding. Ein Footprint für ein günstiges Zelt. Und was haben wir da vom Eureka? Das ist so ein Reparaturset. Äh, Set. Und da haben wir von der Exped das Reparaturset. Das habe ich da jetzt mal so drin kann auch sein, dass ich das demnächst mal wieder ändere. Was soll's? Ist ja auch völlig egal. Und daneben da habe ich dann, was die Kinder gerne hernehmen, das Zelt, das leichte und das TCOP gelagert. So gehen wir eine Etage höher. Hier habe ich meine Schaumstoffisomatten, die Bundeswehr Faltmatte und so, ja, einfache Sitzkissen gelagert und da hinten meine Satellite zum drunterlegen wenn es mal ein bisschen wärmer sein soll. ein Kartoma und da liegt noch ein Haufen Zeugs. So MRE und da ist also, glaube ich noch ein Trekkingfood. food Das wollte ich eigentlich dann mitnehmen für die geplante Trekkingtour, die leider nicht stattfinden wird. So, dann fahren wir mal ein bisschen weiter rüber. Und da drin sind also jetzt verschiedene Kocher. Meine Tische, die ich so habe. Und ähm, noch ein Drangia-Verpackter. Gaskocher. Das ist jetzt auch alles ziemlich großzügig aussortiert worden, die letzte Zeit. Ja, da gruschle ich halt dann rum und überlege mir, was ich dann mitnehme. So, dann kommen wir zum dritten Stockwerk. Da habe ich hier meine Kiste mit den ganzen Tassen und Töpfen. Da habe ich auch brutalst ausgemistet. Ist gar nicht mehr viel drin, Gott sei Dank, weil das war schon richtig voll und unübersichtlich. Und naja. Wenn man dann wirklich ähm, Sachen schon über ein Jahr nicht mehr hernimmt, dann kann man es auch raus. Auf jeden Fall, je nach Tour, ähm, suche ich mir da das passende Equipment bzw. Kochgeschirr raus, was ich halt vorhabe. Titan, ob es mal leicht sein soll oder die ein bisschen größer, wenn ich richtig kochen will und draußen lagere. Ja, also diese Kunststoffkisten, die sind schon praktisch, kann ich jedem empfehlen. Oder Holzkisten gehen natürlich auch, aber ich finde die Kunststoff, die durchsichtig sind, schon sehr cool, dann sieht man von außen schon ein bisschen was da so drin liegt. Da habe ich so Pouch und Taschen drin. Also beziehungsweise auch Packsäcke hier. Das ist der große. Und Ach, das machen wir mal anders. Also Packsäcke. Ähm, das ist zum Beispiel für den Carrier Frame der große wasserdichte ähm, Packsack, für den man einfach mit Reißverschluss verbinden kann. Ja, und alles so Pouches. Also, das sind eigentlich die Pouches, die ich tatsächlich auch noch hernehme. Also, das gehört auch zum Carrier Frame. Das habe ich da einfach mit reingelegt. So. Eine Reihe weiter drüben sind meine ganzen Schlafsäcke. Diesen hier nehme ich nicht mehr. Das war mein erster Winterschlafsack. Ähm, ja, der ist einfach schwer und fett wie Sau. Also der wiegt mir einfach zu viel. Bin dann umgestiegen auf den Defense 4. Und da habe ich dann den, den Tropen. Ja, und wenn wir da gleich beim Schlafsetup sind, beziehungsweise Schlafsäcken, da oben dann ist da das Wegman drin, eingeordnet, der ist dann im Sommer wieder dran und Winter halt als Inlet. So, auch eine schöne Kiste, die ganzen Tabs. So, den Sack hier, den habe ich ein bisschen zweckentfremdet. Der ist eigentlich von Helicon Tex ähm, Tab, aber da ist jetzt meine Tageshängematte drin. Da ist ähm, AquaQuest Tab eingepackt, 3x3 Meter. Nochmal AquaQuest, 3x3 Meter. Dann eigentlich so mein unter anderem Favorit, das 2x3 von AquaQuest sehr gerne ähm, dabei, wenn es leichter sein soll. Hier ist dann für die Hängematte das Ringtarp eingepackt in den Packsack hier. Mit allem drum und dran. Mit diesem Schlauch, damit man das dann eben nicht gleich komplett ähm, aufspannen muss. Das Hammock, das leicht ich dann gerne her für die Kinder eben. Und da haben wir das von Helikon Tex, das Tab drin. Ja, und mein Ferino UL Wanderzeltchen. Das ist da auch noch mit rein gepackt. Klasse Sache. Ja, hier ein paar Abspannschnüre noch. Und warum auch immer der Gurt, ich weiß nicht, habe ich wahrscheinlich vergessen auszusortieren. So, das nächste Kistal. So, in der Kiste ist jetzt das Zeug drin, was ich immer dabei habe. Das heißt, ich kann das jetzt ganz schnell in den Rucksack packen, habe mein Zeug schon mal für die Tour soweit fertig und ergänze das dann je nachdem, mit was für ein Kochset ich da rausgehen will und überhaupt. Das ist also Erste Hilfe, das ist sowieso immer gleich. Und ja, das sind die vorgepackten Packsäcke. Und da ist zum Beispiel jetzt schon drin, was ich beim nächsten Mal essen möchte. Das habe ich jetzt einfach mal drin gelassen. Äh, mein ganzes Kochzeug, also wird nur noch ergänzt mit dem ähm, Kochset, also beziehungsweise Hobo oder eben Spiritus und Tassen und so weiter. Ja, und Töpfe. Je nachdem, was ich halt an dem Tag mitnehmen möchte. Es geht ganz fix. Und da, das ist so quasi die Deckeltasche. Da ist alles drin, was ich in der Deckeltasche normalerweise habe. Das wird dann auch, so wie es ist, komplett da oben reingestopft in die Deckel. Tasche. da habe ich das immer da. Genau. Und wenn ich von der Tour zurückkomme, dann kommt es wieder da rein komplett und so habe ich da immer die Möglichkeit, das schnell zu changen. Aber das ist nicht nur für Tagestouren, sondern es ist nämlich auch bei Übernachtungen her dann. Und ich finde, das ist recht cool mit den äh, Pouches, wenn die vorgepackt sind. Also im Prinzip habe ich immer einen gepackten Rucksack. Ja, warum ich das so mache, das liegt einfach daran. Ich wechsle einfach ständig irgendwie mein Zeugs. Mal möchte ich was kochen richtig draußen. Mal möchte ich ein Hobo, mal eben Drangia. Ja, ihr wisst ja selber, wie das ist. Und deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. Und immer wieder einen anderen Rucksack. Mache ich nur ein Lager und Lauf nicht viel oder gehe ich wandern und so. Und deswegen habe ich diese quasi diese Pouches da immer vorgepackt, für das, was sowieso standardmäßig dabei ist. Und dann komme ich ganz schnell, mit dem, also bin ich ganz schnell mit dem Einpacken fertig. Das ist Eine klasse Sache. Also habe mich jetzt daran gewöhnt, mache das über ein Jahr so. Ähm, genau, nur zum Hintergrund dessen. So, das ist meine totale Chaoskiste, finde ich. Da habe ich die ganzen Trinkflaschen drin. Äh, ja, die sind alle offen, damit kein Schimmel entstehen kann. Und es schaut nicht besonders schön aus, ist auch nicht wirklich aufgeräumt, sind halt einfach so reingestellt. Nichts Besonderes. Daneben habe ich dann den Zweckmann drin, wie ich schon gesagt hatte, und die Wulfound-Jacke. Da ist auch noch Platz eigentlich. So, da ist ein bisschen Durcheinander, zum Beispiel der Gurt. Der zum Carrier-Frame gehört, den habe ich jetzt momentan nicht dran. Also Winterhandschuhe, ein bisschen Krusch. Und das ist hier total die Kruschelkiste. Zeugs, wo ich nicht mehr brauche. Und ja, Zunder wie Watte und so weiter ist alles da drin. Da habe ich dann auch äh, Messer und Co. Lampe. so habe ich alles in so eine kleine Kiste gemacht. Da sind noch Sprühdosen und äh, Notlampe mit Kurbel. Naja, gut, die Axt kann man ja sehen. Da die Isomatten von den Jungs noch. In dem Karton sind bloß Versandtaschen drin. So, da habe ich das äh, Pouch. Eine kleine Netztasche. Da ist dann Kaffee und eine Suppe drin. ja Also da kommt dann mein Essenszeug so rein. Ich habe die Netztasche gewählt. Früher hatte ich immer die blauen Sackel da genommen. Aber ich finde die Netztasche dann wesentlich besser. Es ist zwar nicht wasserdicht aber ich kann wenigstens sehen, was da drin ist. Gleich, ähm, ja, so ähm, Unterleg planen. Zwei Stück. Die Bergbruder ist super leicht und klein. Die nehme ich dann für Tagestouren her. Da kommt dann auch nicht weiter irgendwas anderes mit. Ja, unten ist noch eine Pouch von Helikontext. Da ist auch die kleine Axt drin. Die Campingaxt. Oh ja, genau. Da hinten noch ein paar Kocher. Ja, fast hätte ich es vergessen. Hier sind noch meine Underkills drin und das ganze Hängemattenzeug. Also bis auf die kleine Wandermatte ist da noch die Übernachtungshängemattengeschichte geschichte hier gelagert. Ja, das ist ähm, genau das da einfach so separatiert drin. So, die Klamotten und so weiter, die habe ich im ganz normalen Kleiderschrank. Den zeige ich euch jetzt nicht, da habe ich keine Lust zu. Und ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in die heilige Lagerstätte von mir gefallen. Wenn ihr noch ein bisschen Live-Talks so sehen wollt, dann schaut es mal beim Sascha, beim Wild HX tv vorbei. Wir hatten letztens eine super... Runde, da war der Atze dabei, der Matthias, der Markus und so weiter. Richtig gut geworden. Äh, Schaut einfach mal rein. Ich verlinke das hier mal, falls ihr es ihr noch nicht gesehen habt. Genau, soweit, so gut. Dann sage ich an der Stelle, bleibt gesund. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut, Servus, ciao.